Achtung, Achtung, das Rote Sprache Berlin bringt sein rotes Familie, das es dem Zentralorgan der Kommunistischen Partei gewidmet hat. Kameraden, wir sind nie allein. Denn die Listen sollen die Massen führen. Wir wollen Helfer, Kämpfer, Führer sein. Das muss jeder unter. Immer über, auf alle Fälle, greife ein genosse Bolschewik in Betrieb Bol von. Proletarier nehmen nichts in Kauf, schreiben alles in der Fahne nieder. Proletarier lesen Torchen auf, denn die Fahne ist die Wahrheit wieder. Mancher hat darüber nachgedacht. Er wird fordern, wird um Freiheit ringen. Er wird glauben an die Klassenmacht. hoch im Kampf der rote Fahne, Raketrink, Krieg über Stand und Stand. Eine scharfe Waffe, rote, rote Fahne. Die Millionen schreiben selbst den Text, ihrer Zeitung Fleisch und Blut zu geben. Aus den Teilen, aus den Spalten weg,